Die interkulturelle Woche beginnt. Offen geht. Türen werden aufgemacht, Vielfalt wird sichtbar, Begegnung ist möglich. Offen geht. Da muss jeder bei sich selber anfangen, sich mit den eigenen Bildern und Vorurteilen beschäftigen, damit es gelingt. Offen geht.